Dieses Jahr ist der komplette April for twenty, somit ein sehr guter Aufhänger für dieses Anti-Cannabis-Video. Ich hasse Cannabis. Nein, ich hasse Cannabis nicht. Ich hasse keine Substanz, auch nicht Alkohol. Ich habe nur eben schon oft was gegen Alkohol gesagt, weil die tatsächliche Gefährlichkeit von Alkohol und die Einschätzung der durchschnittlichen Bevölkerung, wie gefährlich Alkohol ist, völlig auseinandergeht. Aber genau das gleiche beobachte ich immer mehr bei Cannabis. Zwar nicht bei der allgemeinen Bevölkerung, aber bei vielen Kiffern. Daher möchte ich in diesem Video alles aufzählen, was mich an Cannabis oder deren Nutzer nervt. Hashtag nicht alle. Fangen wir erstmal an mit meinem persönlichen Bezug zu Cannabis. Die Leute gehen immer voll davon aus, dass ich ein krass leidenschaftlicher Kiffer bin, der häufig oder gar jeden Tag konsumiert. Es gab mal ein paar Monate, in denen ich so gut wie jedes Wochenende konsumiert habe, aber die letzten zwei Jahre habe ich so gut wie gar nicht konsumiert, also alle paar Monate. Ich bekomme es auch nicht mehr verschrieben, weil ich mich dagegen entschieden habe, mein ADHS damit zu bekämpfen. Von, meinen letzten Von meinem letzten Rezept ist aber noch genügend übrig, um noch das ein oder andere legale Cannabis-Video machen zu können. Den Konsum habe ich übrigens nicht reduziert, weil es irgendwelche Nebenwirkungen oder andere Probleme bei mir ausgelöst hat. Ich hatte schon sehr viel Spaß mit Cannabis, aber ich feiere den Rausch jetzt nicht so sehr, dass ich da häufig Bock drauf bekomme. Es gibt Drogen für mich, die Cannabis als Rauschdroge in jeder Hinsicht überlegen sind. Weniger Nebenwirkungen, geringere Suchtgefahr und ein besserer Rausch. Dass Cannabis einer der wenigen Drogen ist, die auch geschmacklich ganz gut ist, ist der einzige Aspekt, den diese anderen Drogen nicht erreichen. Ich sage hier übrigens jetzt nicht, welche anderen Drogen das genau sind, weil ich hier nicht zum Nachahmen anregen will und andere auf diese Drogen vielleicht gar nicht klarkommen. Wenn man Cannabis mit anderen Drogen vergleicht, vergleicht man aus meiner Sicht in der Regel völlig falsche Dosierungen. Man sollte nicht 100 Mike's Acid mit ein paar Zügen Cannabis, sondern ein paar Züge Cannabis mit 20 Mike's Acid vergleichen, denn da sind die Substanzen von ihrer Intensität viel eher beieinander. Und ich bin der Meinung, dass man bei Weed bei den höheren Intensitäten schneller eine negative Erfahrung bekommt als bei den klassischen Halluzinogenen. Da schwingt viel eher eine paranoide Note mit. Und nur wegen so einer klitzekleinen paranoiden Graserfahrung will meine Mutter beispielsweise kein Acid mit mir nehmen was sie bestimmt lieben würde. Es gibt Leute, die meinen, sie werden durch Cannabis kreativer, aber ich hatte bis jetzt auf Weed keinen einzigen kreativen Einfall. Vielleicht ist das bei manchen so, aber bei mir nicht. Wenn ich Ideen auf Cannabis hatte, habe ich nüchtern immer festgestellt, dass diese Ideen Schrott waren. Studien deuten außerdem darauf hin, dass vor allem höhere Dosierungen sogar hinderlich für die Kreativität sind. Leute wie Snoop Dogg, die sich mit Weed das Hirn zu ballern und trotzdem kreativ sind, sind denke ich schon eher die Ausnahme und vielleicht wäre der Nüchtern ja noch kreativer. Ein sehr nerviges Cannabis Nutzer Phänomen werden wir wahrscheinlich direkt an diesem Video merken. Egal wie richtig das ist, was ich in dem Video sage. Dieses Video wird auffällig viele Dislikes haben, weil sich ein Teil der Cannabis-Community von jeder Scheiße getriggert fühlt, die nicht komplett positiv über Cannabis berichtet. Oft bekomme ich auch völlig legitime Artikel geschickt mit der Bitte diese zu zerstören, nur weil da halt tatsächliche negative Folgen des Cannabiskonsums gelistet sind. Aber das ganze wird noch viel dümmer. Ich bekomme noch heute ständig Links zu diesem Video hier von kurz gesagt, das zwar heißt, gute Gründe, warum Cannabis verboten bleiben sollte, aber sich eigentlich für eine Legalisierung ausspricht. Also haben wir hier offenbar lauter Kiffer, die das Video schlecht beurteilen ohne das Video anzuschauen. Und nein, das sind keine Leute, die gegen eine Legalisierung sind. Was man daran erkennt, dass pro legalisierungsvideos die sich auch im Titel als diese ausgeben, immer gut bewertet sind. Diesen Bewertungen nachzuurteilen, können wir davon ausgehen, dass 30% der Internet-Kiffer-Community Vollidioten sind. Das sind bestimmt 5% mehr als in der durchschnittlichen Bevölkerung. Nur die Kiffer mit einem Open Mind 3000 sind die guten Kiffer. Könnt euch einfach mal diese Kommentare unter dem Kurzgesagt-Video. Oh mein Gott, bin bei 1,17. Junge, was laberst du? Muss jede 10 Sekunden stoppen. Cannabis süchtig machen, Junge, was ist mit Alkohol? Ist ja klar, dass ein, ein öffentlich-rechtlicher Sender Cannabis schlecht redet. Natürlich gibt es wie bei jeder Droge negative Aspekte. Jedoch sollte man sich vor Augen führen, dass Cannabis weniger schädlich als das legalisierte Ethanol. Ich habe so viele dumme Kifferkommentare gefunden, dass bald noch ein ganzes Video zu dummen Kifferkommentaren kommt. Dieses Video trägt übrigens auch diesen Titel, um die Kiffer zu triggern, die sich das Video nicht mal anschauen werden. Ja, Kiffer reden viel Müll und spielen die Gefahren von Cannabis klein. Machen wir also direkt weiter mit den Gefahren und anderen Fakten, die Kiffer am häufigsten abstreiten. Yo. Gras ist nur eine Pflanze. Das ist natürlich. Wie kann das gefährlich sein? Ob etwas natürlich ist oder nicht, gibt keinen Anhaltspunkt dafür, wie schädlich etwas ist. Es gibt komplett synthetisch hergestellte Substanzen, die ungefährlich sind und einige in der Natur vorkommende Substanzen sind sehr giftig. Die synthetische Droge LSD richtet im Durchschnitt pro Konsument auch weniger Schaden an, als die natürliche Droge Cannabis, was keine Aufforderung ist, von Gras auf LSD zu wechseln. Ich habe mit dem ganzen chemischen Kram aufgehört und konsumiere nur noch Gras. Ja, manche kommen auf Gras besser klar als auf andere Dinge, aber wiegt euch nicht in Sicherheit und denkt, dass euch jetzt nichts mehr passieren kann, weil es ja nur das natürliche Gras ist. Cannabis ist auch nicht immer ein besseres Medikament als böse Pharmamedikamente wie Ibuprofen oder irgendwelche Opiate etc. Eine Sache, die bei Cannabis auch häufig völlig unterschätzt wird, ist die Suchtgefahr. Man sagt zwar, dass Cannabis nur psychisch abhängig macht, aber viele Personen bekommen auch psychosomatische körperliche Entzugssymptome, wie Muskelzittern und Schwitzen. Das passiert auch bei Leuten, die pur konsumieren, falls ihr das auf das Nikotin schieben wolltet. Viele können auch, wenn sie Cannabis nach langem Konsum absetzen, nicht richtig schlafen und konsumieren deshalb weiter, weil sie denken, dass ihnen Cannabis beim Schlafen hilft obwohl die Schlafstörungen letztendlich überhaupt erst durch Cannabis ausgelöst worden sind. Mit dem Kiffen aufzuhören, nachdem man regelmäßig konsumiert hat, ist für viele Konsumenten eine echt schwere Challenge. Manche Kiffer behaupten nicht nur, dass das Abhängigkeitspotenzial nicht so hoch ist, manche sagen sogar, dass es gar nicht abhängig macht. Ich konsumiere schon seit 30 Jahren jeden Tag 5 Gramm Cannabis. Das ist doch wohl der eindeutige Beweis, dass es nicht süchtig macht, wenn ich nach so langer Zeit noch immer nicht süchtig bin. Bei einer amerikanischen Studie von 2007 kam heraus, dass 9% von allen Menschen, die in ihrem Leben Cannabis probiert haben, abhängig werden. Das sind nur 6% weniger als bei Kokain. Und das, obwohl bei dieser Studie die Schwelle, ab wann man als abhängig gilt, eher hochgesetzt wurde. Wenn ihr ein Problem mit Cannabis habt, ist es übrigens ratsam mit dem Konsum komplett aufzuhören und nicht den Konsum zu reduzieren. Die gleiche Studie sagt nämlich auch, dass unter Leuten die sich vorgenommen haben komplett mit dem Konsum aufzuhören negative Effekte vom Cannabis um 50 gesunken sind. Bei Leuten die sich vorgenommen haben den Konsum nur zu reduzieren sind die negativen Effekte von Cannabis um 26 gestiegen weil sie es mit dem Reduzieren nicht geschafft haben. Was mich auch nervt, ist, dass viele der Menschen, die herumposaunen, wie toll und ungefährlich Cannabis ist, das auch noch rauchen, anstatt es oral oder mit einem Vaporizer aufzunehmen. Wenn ihr das raucht, zerstört ihr euch die Lunge und habt ein erhöhtes Krebsrisiko. Es kommt hinzu, dass die meisten es auch noch mit Tabak rauchen, was das Suchtrisiko und die Gefahr nochmal deutlich erhöht. Das ist, als würde man überall rumerzählen, dass Ups die Pannenshow die grandioseste Show der Welt ist, aber selbst beim Schauen die Parts mit Danny Klose überspringt. Obwohl die, die besten Parts sind. Manchmal höre ich Kiffer auch sagen, dass man von Cannabis kein Hangover bekommen kann. Ja, der Hangover ist nicht so schlimm wie bei Alkohol, aber besonders wenn ich etwas mehr Cannabis konsumiere, bin ich den ganzen nächsten Tag sehr schlapp. Cannabis besorgt dafür, dass man weniger REM-Schlaf bekommt, was den Schlaf häufig weniger erholsam macht. Weil man in der REM-Schlafphase am meisten träumt, bekommen viele Nutzer beim Entzug ein REM-Rebound, sodass man besonders viel und intensiv träumt, was, wenn man keine Albträume hat, sehr positiv sein kann. Auch die Klartraumrate wird beim Entzug erhöht. Doch nicht nur die Träume werden klarer, wenn Dauerkonsumenten mit Cannabis aufhören, sondern auch der Verstand. Cannabis verschlechtert das Kurzzeitgedächtnis, was sich zumindest bei Erwachsenen nach Abstinenz zu regenerieren scheint. Des Weiteren wirst du viel mehr Energie und Tatendrang haben, wenn die Trägheitseffekte des Cannabis wegbleiben. Es gibt aber auch Schäden, die im Gegensatz zu den gerade eben genannten für immer bleiben können. Besonders Psychosen können lebenslange Spuren hinterlassen, aber auch Lungenschäden wenn man nicht mit einem Vapo konsumiert. Und falls ihr jetzt sowas denkt wie Simon, warum machst du so ein Video? Damit verhinderst du doch die Legalisierung. Dann hast du nicht verstanden, was die Hauptgründe sind, warum Cannabis legalisiert werden muss. Cannabis soll nicht legalisiert werden, weil es harmlos ist, sondern weil das Verbot die Konsumzahlen kaum beeinflusst und man durch das Verbot Millionen Menschen verfolgt und bestraft, obwohl sie per se nur sich selbst schaden. Kiffer die falschen verherrlichenden Unsinn über Grasfahrzapfen hindern da eher die Legalisierung. Ja, Cannabis ist nach wie vor im Durchschnitt weniger gefährlich als Alkohol. Ja, man sollte legalisieren, aber bleibt bei den Fakten und besonders, wenn ihr mehrmals die Woche kifft, überlegt euch, ob ihr nicht mehr vom Leben hättet, wenn ihr den Konsum signifikant senkt oder es komplett sein lasst. Ein Teil des Geldes, das ihr dadurch spart, könnt ihr dafür ausgeben, mich auf Patreon zu unterstützen damit ich mehr aufklärende Videos wie diese bringen kann. Wenn ihr Amazon Prime habt, könnt ihr mir sogar Geld schenken, ohne dass es euch was kostet. Das erkläre ich in diesem Video. Hier, hier, hier.